Es ist dunkel am Donetz und das bedeutet, wir gehen auf Kutum. Kutum diese Woche anders wild. Ja, es sind super Ergebnisse zurzeit auf Kutum, wenn wir da in die wöchentlichen Rekorde reinschauen. Schwarzmeer Kutum international nix mit Muschel, komplett alles auf Maikäferlarve, 6 bis 7 Kilo, richtig große Brocken, das ist mal wirklich ein Grund, um hier hinzugehen, gestern hatte mich der Devilus drauf aufmerksam gemacht und meine Alten hast du schon mal gesehen, ja, wir sind direkt hier hin, haben ein bisschen rumprobiert, auch heute äh, Mittag habe ich schon ein bisschen rumprobiert und ein bisschen ausprobiert. Schauen wir nochmal gerade in die deutschen Rekorde rein. Da sah das gestern noch ein bisschen anders aus. Ähm, Schwarzmerkutum. Genau, da war noch deutlich mehr auf Muschel zu sehen. Auch ein bisschen kleinere. Und jetzt auch, ja, es wandelt sich gerade alles auch hier an, ja, offensichtlich auch in Richtung Maikäferlarve. Muschel scheint wohl immer noch zu gehen, klar. Ist halt so auch der große Klassiker. Aber wenn man eher mal so ein paar Maikäferlarven gerade übrig hat, dann kann man die natürlich auch sehr gut gerade nutzen. Ja, das habe ich getan. Alle Setups sind jetzt hier schön auf Maikäferlarve draußen. Und ähm, was ich noch getan habe und was ich noch verändert habe, ist der Clip. Hat folgenden Grund. Ich hatte letzte Woche schon einen Spot getestet, aus unserem Discord. Link zum Discord ist unterm Video. Da hat der Condios geschrieben, Alden hier auf ähm, am Donetz, 17 Meter. Was ist das? Auf 73, 170. Das ist ziemlich genau hier drüben. Gegenüber von der 3. Und zwar ist das da hinten dieser Baum. Genau, da stellt man sich dann so hinten rechts daneben. Und wirft dann aber da drüben so rein sozusagen das heißt wenn man hier ist man wirft hier in diese area das auf 17 meter das heißt man landet dann bei 17 meter ich klippe das auch noch mal eben kurz aus man landet dann so ungefähr ja oder so ziemlich genau hier in diesem dunklen bereich in dem tieferen bereich und ähm, gestern hatten wir hier an der Stelle eben probiert, denn da wurde auf 15, 16 Meter tatsächlich auch eine Trophy gefangen. Oh, es zuppelt, sehr schön. Und da hieß es dann auch, ja, 15 Meter. Und das haben wir ausprobiert. Und ja, also es ging nach längerer Zeit auch mal ein bisschen was rein. Heute im Nachmittag habe ich es auch nochmal probiert mit einer anderen Futtermische. Auch da ging was rein. Ähm, vier, vier Kutums in 3 Stunden. Also nur um mal ein Gefühl zu kriegen, wie lange das dauert hier auf so einen Fisch. Nicht, dass ihr da mit falschen, äh, mit falschen Vorstellungen rangeht, dass man hier den Kescher voll macht mit Kutum. Das dauert halt leider ein wenig. Da war was am Zubbeln und ist wieder abgehauen. Das ist gut. Besser kein Beifang. So, ich werfe nochmal raus. Zack. Und schön absinken lassen. Und da geht es weiter. Sehr schön. Ja, also, ähm, genau, gestern probiert, heute Mittag nochmal probiert, auch hier auf 17 Meter nochmal probiert, mit einer Futtermische, die angepasst war eher auf die Larve, die zeige ich gleich eben. Und jetzt hier die Futtermische, die ist wieder die klassische. Jetzt warten wir nochmal eben ab, ob hier was passiert. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn hier gleich noch was reingeht direkt. Ich rechne eigentlich nicht damit, also wirklich nicht. Es wäre wirklich super, wenn ich gleich einen Gut umfangen würde, aber ich rechne wirklich nicht damit. Warum braucht das so viel Zeit? Es ist halt immer wieder, dass er in der Nacht dann aktiv ist, dass dann da was passiert und wenn halt keine Nacht ist und dann nichts beißt und man steht hier wirklich drei, vier Stunden, man hat halt immer mal wieder die Phase, dass da was gehen kann, die Nachtphase, dass da was reinballert. Naja, da muss man halt das halt nutzen bzw. das Glück haben dass in der Zeit was reingeht und wenn da halt nichts geht, dann geht da halt nichts. Dann gehen da einige Stunden halt rum und äh, man steht und steht und steht und fängt auch sonst nicht wirklich viel, was ich ja, da muss ich ja sagen, das ist ja auch gut so. Es gehen äh, zwischendurch Brassen rein oder sowas, es gehen auch Nasen rein. Also es wurden auch schon wilde Sachen gefangen, aber, tja, Kutum, immer noch tricky. Immer noch tricky. So, ich glaube, jetzt tut sich gerade nichts. Das heißt, ich gucke mal eben jetzt hier rein in die aktuelle Futtermische, die ich verwende. Das ist die traditionelle, würde ich schon fast, fast sagen, mit einer Komponente Lehm. Am Donetz haben wir sehr starke Strömung. Das heißt, hier extra nochmal Lehm reingenommen, dass es eher so auf dem Boden kleben bleibt, ein bisschen fester bleibt, das Ganze länger wirkt. 27 Stunden Wirkdauer. Und das heißt, wir haben hier... Muschel als, äh, als Hauptaromatik, Flusswandermuschel, Leinsamlehm. Das ist hier die Futtermische, die jetzt aktuell drin ist. Heute Nachmittag, wie gesagt, hatte ich probiert und auch Erfolg damit. Und das zwar äh, mit der Futtermische. Gucken wir mal eben rein. Test. <lacht> genau, hier ist sie. Test Futtermische, Kutum, ähm, Rapsamlehm auch wieder mit drin. Wandermuschel auch einmal mit drin, dann aber auch Königskrabbe, Fliegenmade und Krabbemuschel. Das auch nochmal mit drin, damit wir da ja zum einen dieses Fischige mit drin haben, zum anderen aber auch vielleicht ein bisschen was Madiges. Also wenn wir hier schon Larven und Maden verwenden, dass wir dann als Köder auch zumindest oder als Futter auch noch was haben, was in die Richtung geht. Ähm, tja, was ist mit reingegangen? Oder Mittag zumindest ein Rotauge als Trophy. Das brauchen wir natürlich hier nicht. Das können wir gerne alles auslassen und dann doch einfach nur so einen schönen 7 Kilo Kutum Dann ist doch alles in Ordnung, oder? Ja, so sieht das Setup aus. Ich bin hier mit 9 Kilo Vorfach unterwegs. Ähm, relativ kurzes Vorfach. Dann habe ich hier 1er-Haken, die Futtermische dran als PVA und einen Blei. Zack, 50 Gramm schlammig alles. Genau, auch hier 1er-Haken und hier einmal einen 2er-Haken. Eine Nummer kleiner. Jo, und mit diesem Setup testen wir das hier. Ich könnte mir auch nochmal einen 4er-Haken vorstellen, vielleicht sogar einen 6er-Haken, dass man doch mal deutlich kleiner reingeht und das vielleicht ein bisschen vorsichtiger sogar versucht. Warum auch nicht? Wobei eben gerade auch auf Sechserhaken häufig mal, das ist halt einer der, ja, einer von den Haken, wo viele kleine Fische auch so, so maximal irgendwie äh, gut mit drauf gehen. Das ist halt so ein bisschen tricky. Sechserhaken, hm? lieber schon mal eine Nummer größer gehen, damit man das ganze Kleinzeug versch äh, verscheucht. Und äh, das war hier nicht so viele von den Rotaugen und von den Brassen dran kriegen oder von den Nasen. Deswegen diese große Hakenwahl. Ich denke mal, dem Kutum wird das nicht so viel ausmachen. Zumal wir auch die kleinen Kutum gar nicht haben wollen. Ja, wie gerade schon gesagt, erwarte ich viel. Nö. Ähm, auch das heißt jetzt hier für mich wieder lange, lange warten. Ausprobieren. Und eigentlich fast AFK hier rumstehen und nichts passiert. Das heißt, das geht jetzt hier so schön nebenbei. Das kann man machen, während man sich so ein paar Tutorial-Videos reinzieht. Und dann guckt man sich einfach mal an, was denn hier so nebenbei noch geht. Ähm, dafür ist das genau das Richtige. Und dann hat man vielleicht mit ganz viel Glück in der Nacht ähm, mal so ein Kutum dran. Ich würde fast sagen, ja, mindestens so lucky wie beim Aalangeln. Hm, wenn nicht sogar noch schlimmer. Wenn es dann wirklich ein großer Kutum sein soll, ein maßiger, dann wird es wirklich ein bisschen tricky. Ja, ich glaube, wir haben sämtliche Infos. Wir haben den Spot, also hier an der Stelle auf 22 Meter, jetzt gerade das erste Mal geklippt. Äh, teste ich jetzt natürlich ein bisschen, werde das noch ein bisschen rumprobieren. Und ähm, wenn ich da noch irgendwie eine Erkenntnis habe, dann schreibe ich das einfach noch so ins Video mit rein. Ansonsten... Andere Spots auch natürlich gerne testen. Hier in dem Bereich auf 17 Meter. Vielleicht ist sogar hier in dem Bereich noch mal was interessant. An diesen Kanten oder sowas. Auch das kann man natürlich alles ausprobieren. Irgendwo wird der Kutum halt rumgehen oder reingehen. Es ist halt schwierig zu testen, wenn so ein Fisch so gut wie keine Frequenz hat. Von daher lasst euch nicht entmutigen. Irgendwann ballert er schon rein. Ja, man opfert tatsächlich einiges an Goldködern an Larven hier. Deswegen immer schön was essen. Dann nebenbei immer ordentlich schaufeln. Und hoffen, dass da auch noch ein bisschen was Gutes bei rumkommt. Ja, und dann Attacke Vollgas und Petri gewünscht. Toi, toi. Vielleicht ballert ja bei euch hier der dicke, feiste Kutum rein.